Weiter, er hat gerade schon einen Schein reingeschmissen. Und das bei einer alternativen Lehrform? Ich weiß gar nicht, wie ich es konnte. Es musste doch etwas nicht stimmen. Hat sie die Lauf! lauf! lauf! Lauf, lauf! lauf! Die 5B, sie wartet! vorher. yeah! Bingo in der Suche! Bingo in Genau! eine ja, ich dachte mir, Deutschland das ist so ein emotional vertrautes Land. Und irgendwie muss man doch etwas finden, das ein Gegengewicht dazu geben kann. Ah, das ist so deine neue. Ein Geheimnis gerne für Dortje. Ja? Das ist schon Also hier, hier ist, ist, ist nicht zu erkennen auf dem Streifen. Das ist deiner. Was wechseln die zwei hier gerade? Erik. Nee, doch besser wieder zurück. Ja. Hallo, Sie sehen das Pantoffeltierchen, ein bekannter Mehrzeller, so wie Sie es alle kennen aus dem Biologieunterricht. Aber wir bekamen dann doch Hunger und haben es auch gegessen. Das war Impro mit Hang!